Ja, vielen Dank für die Einladung hier nach Eisenstadt. Wie schätzen Sie die, persönliche, die Bedeutung von persönlicher Assistenz für Menschen mit Behinderungen ein? Ich danke auch fürs Kommen und für ein mir sehr wichtiges Gespräch, weil es uns natürlich auch ganz wichtig ist mit denjenigen, die tatsächlich vor Ort für die Menschen mit Behinderung arbeiten und auch selbst natürlich ein anderes Verständnis im Wissen der Notwendigkeiten für diese Menschen haben und das ist eigentlich eine wichtige Expertise für uns, um eben solche gesetzlichen Materien und dann in Zukunft natürlich auch die mir sehr wichtige, im Herbst zu erstellende Richtlinie zur Umsetzung der persönlichen Assistenz eben zu schaffen. Und was es für mich bedeutet, für mich bedeutet es Wahlfreiheit. Wahlfreiheit, wie ich mein Leben auch mit einer Behinderung gestalten will und hier bedarf es eben der Unterstützung seitens der öffentlichen Hand und die wollen wir eben auch der regeln, dass sie wirklich auch in der Qualität, aber auch in ausreichender Art und Weise vorhanden ist und deshalb ist es wichtig, dass wir auch den Umstand sehr schätzen. Dass äh, es Menschen gibt, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten wollen. Das muss man unterstützen. Aber wie er das tut, das soll ihm eben überlassen bleiben. Äh, die Maßnahmen, die dazu notwendig sind, sind zum einen natürlich die Arbeit. Arbeit, Qualifikation also Beschäftigung, das ist eine bundesheitliche Regelung, äh, die schon definiert ist. Was äh, Sache ist und äh, ist eben auch nämlich der. Begriff, die Begrifflichkeit eben der persönlichen Assistenz, die mit involviert hat, auch die Freizeitassistenz. Also das heißt, es geht natürlich in den gesamten Bereich, der eben nicht Arbeit ist und der eben auch dann in unterschiedlicher Art und Weise zu definieren ist. Aber wichtig ist, dass es alles beinhaltet, was eben nicht Arbeit heißt und der soll eben hier auch in dieser Art und Weise unterstützt werden. Und können Sie dann noch ein bisschen konkretisieren, wie das jetzt werden soll, sozusagen, wie die persönliche Assistenz verankert werden soll im, im Gesetz, in der Richtlinie? Ja, also wir haben es jetzt und ich habe es jetzt eben auch mit den Interessensvertretern, nämlich den verschiedenen Vertretern der Gemeinden, auch diskutiert, die Novelle zum Sozialhilfegesetz, wo eben jetzt auch äh, die persönliche Assistenz verankert ist und die jetzt auch eine gesetzliche Basis dort findet, wird in der nächsten Woche in der Regierung äh, beschlossen werden, dann im Bürgerlichen Landtag äh, zum Einlauf gebracht und im September dann beschlossen werden. Äh, in Kraft treten ist geplant mit 1.10. Und parallel dazu werden wir eine Richtlinie arbeiten, die natürlich maßgeblich in der Umsetzung ist, wo wir natürlich äh, das äh, wie, und äh, das wir definieren äh, wollen und müssen. Das werden wir aber gemeinsam dann auch mit den Interessensgruppen äh, machen, weil die natürlich auch hier uns, äh, glaube ich, sehr gut unterstützen können. Wir werden die Erfahrungen anderer Bundesländer äh, heranziehen und uns äh, daran orientieren und äh, die Fehler oder die vielleicht nicht so guten Dinge, die dort gemacht worden sind, nicht berücksichtigen und das, was eben am besten erscheint, auch hier bei uns implementieren. Also ich finde ein sehr modernes, ein zukunftsorientiertes, ein nachhaltiges Gesetz mit einer dementsprechenden Richtlinie erlassen, die eben genau das herstellt, was alle sich wünschen, nämlich Zufriedenheit und Auskommen auch mit einem bestimmten Ausmaß, wo man sagt, ja, mit, damit können wir unser selbstbestimmtes Leben eben gestalten und das ist das Ziel. Noch eine Frage zum Stundenausmaß, es wird ja jetzt kritisiert dass es nur 40 Stunden pro Monat bislang bewilligt wurden, was für viele Menschen viel zu wenig ist, wird das erhöht werden? Ja, ich will äh, dieser Richtlinie jetzt nicht im Detail vorgreifen, aber ich kann definitiv sagen, dass das Bereiten erhöht wird und äh, wir uns hier natürlich auch äh, an den äh, Wünschen, auch die an uns schon angeklagt worden sind und natürlich auch äh, die Expertisen orientieren werden. Und äh, ich bin sicher, dass wir einen Stundenausmaß äh, gemeinsam definieren werden, wo dann eine Zufriedenheit hoffentlich hergestellt werden kann. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.